Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch zu einer Folge von Zack Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Ja, von mir seht ihr heute leider nur den Schatten und äh, ab und zu meine Hände. Ähm, ich wollte euch heute zeigen, was wir uns für Equipment besorgt haben, um für euch Aufnahmen zu machen. Ton. Also Audio und auch äh, Video. Im Moment filme ich gerade mit meinem Handy. Die Kamera ist auch nicht schlecht. Aber wir dachten uns, wir wollen was ordentliches machen. Und da das Handy auch nicht so viel Speicherplatz hat. Naja, ihr könnt es euch denken. Erstmal haben wir diese schönen schwarzen Unterlagen aus Teflon besorgt, die ihr hier außen rum seht. Die sind auf jeden Fall hitzebeständig. Recht dünn, leicht. Und da unser Tisch weiß ist und Hochglanz und, naja, wie soll man sagen, etwas gespiegelt hat, waren die Aufnahmen, die wir anfangs gemacht haben, nicht so gut. Dafür haben wir uns dafür entschieden. Ja, ansonsten haben wir hier diese wunderschöne Silikonmatte draufgelegt. Erstens, damit das Teflon nicht runterrutscht. Und zweitens, damit man auch dunklere Dinge gut erkennen kann. Ja, heute zeige ich euch, wie gesagt, was wir besorgt haben, und zwar haben wir besorgt von der Firma desert Brands den 4K UHD Camcorder, der auch Fotos mit äh, 56 Megapixeln aufnehmen kann. Ja, und das hier ist er, jungfräulich verpackt. Noch nie geöffnet. Ja, und deswegen macht ihn jetzt einmal auf. So. Drin ist eine Gebrauchsanweisung, ganz oben drauf und dann schauen wir mal, ob die auch auf Deutsch ist. Ja, die ist auch auf Deutsch, sehr schön. Da ich die jetzt nicht lesen möchte, mache ich die einfach zu und lege sie beiseite. So. Dann befindet sich hier drin noch etwas und zwar in einer Folie, die wieder verschließbar ist, mit einer Gebrauchsanweisung, ein externes Mikrofon für die Kamera. So, sieht recht schnuckelig aus. Jo. ihr könnt es sehen. So, lege ich mal beiseite. Da ist auch eine Bedienungsanleitung dabei. Auch sehen wir mal, ob die... De ja, die ist auch auf Deutsch. Sehr schön. So. Ja, dann haben wir hier noch den äh, Lichtblendschutz. Auch verpackt, aber die ist leider nicht verstießbar. die Folie. Finde ich zwar schade, aber nun ja, man kann ja nicht alles haben. So, dann ist dabei ein, ah, wieder in einer verschließbaren Folie, Schutz für die Blende. Sehr gut. Eine Fernbedienung ist dabei, auch nicht wieder verschließbar. So. Batterien sind keine drin. Ob in der Packung welche, sind, ich glaube nicht. Da kommen, wenn ich es richtig sehe, zwei Dreifach-A-Zellen rein, damit diese funktioniert. Sollte man sich also dazu kaufen. So, ich habe das natürlich gemacht und habe sie hier liegen. Ich habe aber auch äh, zwei zweifach A-Zellen hingelegt für den Fall der Fälle. Die sind nicht im Verordnung enthalten. So, dann haben wir hier die Batterie, die eine, es sind zwei Stück dabei. So, die legen wir da auch hin. Dann haben wir hier noch ein USB-Kabel dabei, auch wieder verschließbar. Und mit einem Draht gesichert. Ja, ja, Und zu guter Letzt die Kamera in einer Tasche. Ja, das war's. Der Karton geht erstmal weg. So, dann machen wir mal auf. Oh, die Kameras noch mal in einer extra Tüte drin. Die Tasche ist dann leer. So. So. Also vom Aussehen generell her, sieht sie mal nicht schlecht aus. Hier unten seht ihr, kann man raufschrauben. Hier ist ein Fach zum Öffnen. Ah, da kann man die Speicherkarte einstecken. Und hier ist die zweite Batterie. So. Na, klack, zu. So. Hier seht ihr das Display, das ist ein Touchscreen. Ja, man kann es hier natürlich in der Hand halten und filmen. So, einschalten möchte ich das nicht. Ah, hier hinten ist noch, ah, okay, das Fach für die Anschlüsse. Und zwar kann man hier auch einen HDMI-Anschluss anstecken. Interessant. Und hier vorne kommt das Mikrofon, das externe rein. So, Ja, cool. So, die liege ich jetzt einmal auch beiseite. Natürlich habt ihr jetzt das Problem, dass ihr keine Handhaltung in dem Sinne habt. Deswegen habe ich eine dazu gekauft. Die sind nicht teuer. Man kann sie aufklappen. Klack. Hat ich auch noch mal Bedienungsanleitung, die man wahrscheinlich nicht braucht. Und hier zum hin und her verstellen und Randschrauben. der Kamera. Da kann man sie etwa so oder auch so führen. Je nachdem wie man es gerade braucht und möchte. Das war nicht in die Form von enthalten. Auch nicht enthalten sind die Speicherkarten. Da habe ich mir auf Empfehlung einiger anderer Kunden diese hier zugelegt. 128 GB mit einmal einem Speed von äh, 170 MB die Sekunde und einmal mit einem Speed von 200 MB die Sekunde. Ich werde mal testen, wie der Unterschied aussieht. So, die legen wir jetzt ebenfalls hier hin. So, ja, das hier ist erst einmal unser Aufnahmeequipment. In diesem Sinne würde ich sagen: Schaut doch wieder einmal beim Zack-Kartoffelschnack vorbei. Wir machen auch Kochvideos. Wir lesen Geschichten. Wir haben einen YouTube-Kanal, Instagram, Twitter. Wahrscheinlich auch bald Facebook, wenn das bei denen funktioniert. Ja, und äh, YouTube natürlich auch, wie ihr sehen könnt. Und wir sind auch auf vielen Podcast-Plattformen zu sehen und zu hören. Ja In diesem Sinne, macht's gut. Das war's für heute und tschüss.